Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wie ihr hier seht, haben wir schon... Eigentlich seht ihr gar nichts, das ist das Problem dann Ne, also... <lacht> ich bin momentan in Monteriggioni, denn... Salute, Claudia. Wichtig. Willst du das Buch sehen? Ich will das Buch sehen. Guck mal. 8000 pro 20 Minuten. Wisst ihr, wie ich das schaffe? Wunderschön, haltet euch fest. Ich habe kurz die Statuen-Map aufgemacht. Denn. Buongiorno. Buongiorno. Ja, bitte. Alles ist erledigt. Bis auf die Bank, denn ich wollte das letzte Gebäude zusammen mit euch kaufen, deswegen habe ich das gelassen. Gibt es hier keine Bilder von den Statuen? IGN, ich bin enttäuscht von dir. So. Buon Dankeschön. Das war's. Das war die ganze Stadt. Wir können dir noch anquatschen. Sollen wir uns die Liste anschauen? Das bringt nichts, denn... Bisschen fertig. Wirklich alles erledigt. Das ist geiler. Und jetzt? Erst jetzt. Achso. Ähm... Salute, Claudia. Ich habe alle Schatten... Ich zeige euch das gleich nach kurz. Äh, am einfachsten, sorry. Denn... Ja, 10.000 pro 20 Minuten, wir werden reich. Das heißt, ich werde alles schätzen und alles kaufen können. Dann habe ich Federn gesammelt. Und zwar nicht nur wenige. Kann ich hier auf die Karte zugreifen, allgemein. Karte von... Ich brauche die von Florenz. Ah, ja, ich muss reinzoomen. Ah, fuck, ich kann nicht... Okay, äh, ich zeige euch das später dann einfach. Wir müssen eh nach Florenz nachher. Aber wir werden uns noch kurze Zeit hier in Monteregioni aufhalten. Ich habe Füdern gesammelt. Und ich habe Statuen zu sammeln. Das wollte ich nicht. Also, Nummer 1... Ist jetzt hier. Jetzt wo alles offen ist, ist das erledigt. Ich kann nur noch die Grabstätte nicht machen. Und hier habe ich die Schätze nicht gesammelt aus einem Grund, den ich selber nicht weiß. Ich glaube es hat Zeit, weil ich noch wohin musste. Nummer 1. Müsste eigentlich ziemlich genau hier sein. Wow, Dankeschön. Gehen wir nochmal hoch. <lacht> Super, mache ich das. Humble Beginnings. So. Doch, das müsste eigentlich ziemlich genau. Da oben ist sie. Ich sehe sie. Ich bin dumm. Das war Mars. Äh, ich brauche die Minimap. Eigentlich nur, weil die sind alle recht nah beieinander. Aber ich mach kurz die Markierung weg, dass sie nicht stört, in dem Fall. Und blende alles mal aus. Ja, das kann bleiben. So. Denn ich muss noch ein bisschen Cash die kurtisanen austeilen nachher. Also, ähm, Nummer 2 ist hier bei diesem Gebäude. Und zwar... Nummer zwei das Sollte irgendwo da unten auch sein. Habt ihr gelernt, euch so zu bewegen? Schön bewegt. Auf einem Holzdach. Ist das da oben? Ja. Der Werbung, toll. Nummer 3 ist an der anderen Seite der Stadt. Sorry, das ist jetzt gerade... Äh, es ist eine Website von guilds.gamepressure.com. Da habe ich den Guide gerade, wo alle Statuen sind. Es ist halt viel einfacher, als die hier zu suchen, wie ihr merkt. Wie immer eigentlich mit Collectibles. Und zwar ist Nummer 3 da unten. Da brauche ich nicht mal das Bild für. Manchmal sind sie offensichtlicher. <lacht> manchmal nicht. Nummer 4 sagt, die ist daneben diesem Viertelkreis, was auch immer das sein soll. Da unten. So. Nummer 5 ist unten in der Kirche irgendwo. Auf der Hinterseite. Auf der Hinterseite. Mein Deutsch ist wieder On-Point. Wunderschön. Das müsste dann die Rückseite hier von dieser Kirche sein. In der Kirche drin ist auch noch was, glaube ich. Das kriegen wir halt erst, wenn wir die Kirche abgedatet haben. Also freigekauft hätte ja, nur eine Stufe. Da sehe ich Stufe... Äh, Figur Nummer 6. Ja, mit den Federn... Ich habe ein bisschen was gesammelt. In Florenz alle. Äh, alle Schätze gesammelt auf der Karte, dass die nicht mehr im Weg sind. Äh, sollte ich jetzt noch Federn vergessen haben da... Und sie nicht finden, werde ich sie nicht suchen. Denn das Problem habe ich gerade bei Assassin's Creed 1 gehabt. Da haben wir sie drauf gestanden, haben, ne? Nummer 7. Naja, die habe ich, gut. Und die Nummer 8 ist hinten. Ich habe in einer Stadt alle nochmal neu abgesucht. Also ich habe angefangen, zwei von drei Gebieten zu machen. Dann hat mir eine Feder, äh, eine Flagge gefehlt. Dann habe ich alles nochmal angefangen, alle 100. Wirklich von null auf und ich habe sie nicht gefunden. Also lasse ich es jetzt einfach. Habe ich auch keine Lust mehr, da nochmal anzufangen für diese Stadt. Das heißt, Assassin's Creed 1 wird nicht fertig gemacht, so. Ist ein Gaukler oder so was? <lacht> da war jetzt Pech. Halt. Okay, das muss da oben. Sehr beeindruckend. Ich habe jetzt gerade, ich wollte mich umschauen und nach diesem Vorsprung suchen hier und ich wusste nicht, wo der ist. Da habe ich gerade die Statue selbst gesehen. Das war es auch schon mit den Statuen hier. Die Schätze hole ich dann persönlich mal, das mache ich privat. Äh, gleich wie ich äh, alle Figuren und so immer selber sammle jetzt. Ja, also alle Federn, alle Schätze und so. zum einfachsten. Trotzdem reichen wir kurz die Figuren hier hinten ein. Das ist ja leicht gemacht. und um die Schätze kümmere ich mich, wie gesagt, selber später. Es sind einfach Fiori drin. Weil antike Figuren haben einfach so Geld drin, von denen niemand weiß, wo die eigentlich sind. Logisch, vor allem die Währung, die wechselt ja auch nicht. Also wir kriegen einfach Fiori, die halt ewig halten. Naja, es ist trotzdem cool. Also, die starten sie natürlich nicht aus der Zeit, aus der sie repräsentieren, aus der griechischen Antike, aber, sie sind cool. Ist das auch erledigt? Ja, gibt insgesamt 8000, die wir alle haben. Genau, wir haben noch Infos dazu. Einer schläft, während der andere wacht. Ohne sich je zu berühren, behüten uns doch beide gemeinsam. Das ist cool, ne? Das ist voll der mythologische Hintergrund hier. Und das war's auch schon mit den Statuen. Das würde es einen Erfolg geben, wenn ich den nicht schon habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den habe. Das ist ganz gefährlich, wenn man in Game ist, weil... Ich hoffe, ich habe es das Richtige aufgemacht. Das aktive Spiel soll eigentlich immer abgegrenzt sein. Genau. Ich habe einen Fehler gemacht, übrigens, kleine Info. Ich habe erst jetzt geguckt, dass die Heritage Collection... ...hat schon... ...die zwei Bonus-Kapitel 12 und 13 drin. Und ich habe mir jetzt heute einen Gutam geholt und habe die extra nochmal gekauft. Das heißt, ich habe jetzt... ich glaube 9,50 Franken ausgegeben für... Zwei Sequenzen, die ich eigentlich schon habe, wegen dem Bonus. Okay, die hatte ich schon Anfang Jahr gemacht. Alright. Kriege ich eigentlich... Ich sollte Meldungen kriegen, wenn ich... Meld, wenn ich... Ah oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Okay, dann eben nicht. Wenn ich Erfolge kriege, sollte ich, glaube ich, einen Bildschirm-Pop-up kriegen. Das ist, glaube ich, drin... Genau, das waren die zwei Schatzkisten, die noch mitten in der Burg sind, die wollte ich halt äh, nicht alleine machen. Jetzt kann ich eigentlich die Map wieder aktiv machen. Ich wollte halt nicht, dass alles einfach rumhängt da die ganze Zeit. Wir gehen nachher direkt nach, Fiori, äh, nach Florenz zurück, nicht nach Fiori. Keine Sorge. Vielleicht nehme ich noch kurz 10.000 mit aus der Bank, mal schauen. Ähm, jetzt muss ich darüber glaube ich. Jawohl. Man kann auch in die Mine nachher. Ja? Vielleicht, wenn ich nächstes Mal eine Session starte, starten wir in der Mine drin. So, diese versteckten Orte, die wollte ich halt noch. Das ist der Brunnen, den wir aufkaufen mussten, meinte ich sind aber so kleinere Verstecke noch, die man finden kann. Ja, ich habe das letzten... Was haben wir jetzt heute? Den 30. glaube ich? Oder den... 29. Den 29. doch. Genau, am 27. wurde ich eingeladen, deswegen hatte ich nicht ganz so viel Zeit. Ich habe kurz Florenz gemacht, dann musste ich los. Gestern bin ich noch sehr spät nach Hause gekommen und heute habe ich direkt wieder Pokémon aufgenommen und dann das. War kurz in der Stadt noch einkaufen. Hab mir die letzten COD-Teile geholt, die ich noch brauche. Und eben halt äh, Spiral. Äh, Usumaki in die Spiral. Heißt ja, ja, heißt ja. ja. Usumaki. <lacht> so, dann versteckt in der Kirche. Wir können hier natürlich überall rein. Geschmeidig wie eine Katze. Sind da oben die Truhen. Aber ich glaube, ich muss über das Fenster hoch. Genau. Es sind halt überall diese Versteckten, die man finden kann jetzt. Man muss auch zuerst die Gilden freikaufen, um die letzten Schätze, glaube ich, oben holen zu können oder so. Damit ich wirklich auf die Burgmauer rumlaufen kann, wie ich will. Aber wir haben auf jeden Fall die Stadt fertig gebaut. Den Rest übernehme ich alleine mit den Scherzkisten. Auch die Außen werde ich alleine machen. Ich muss nur kurz zum Schmied, zum Reparieren, weil da habe ich jetzt Rabatt. Vielleicht hole ich mir da mal die Waffen und Gemälde jetzt. Das war eigentlich die Idee. Aber das war der falsche Sitzel. Ja. ja, mit Rabatt ist halt alles geil, ne? Ich hoffe, ich nehme das jetzt nicht aus Mainwaffe mit. Doch, fuck. Na, no, jetzt muss ich nach Montelioni hoch. Irgendwann fange ich dann doch an zu schneiden in diesen Videos. Ich skipp ja mal ein bisschen durch und guck. Ich gucke mir nicht die ganzen Stundenfolgen an, zu meditieren, weil ich weiß, wo ich etwas schneiden muss. Ich glaube, das ist Passt so eigentlich normalerweise. Und hier können wir jetzt die Rüstung halt... Ihr seht jetzt unten rechts. Das sind die, die wir anhaben. Widerstand ist gleich, Gesundheit ist minus 1 dann. Wenn ich die, die Handschuhe habe, ich woanders dann? Hier habe ich noch gar keine, ne? Doch, die Stiefel. Ah am Boden unten. Genau, hier wird ziemlich gut die beste Rüstung ausgewählt. Bei den Waffen ist es halt leider, dass die Hämmer... Nicht so mein sind wegen dem Tempo. Ich habe halt lieber schnelle Sachen. Also bräuchte ich glaube ich das Schwert. Ja, das gibt weniger Schutz, aber mehr Damage. Das ist schon mal gut, das nehmen wir. Dann haben wir noch den Krummsäbel. Ah, der ist genau gleich gut, aber ein bisschen mehr Schutz. Genau, und diese hier sind die Hämmer alle. Da in der Mitte sind, ist dann wahrscheinlich irgendein legendärer Waffe oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall, äh, so werden wir die ganzen Rüstungen dann kriegen. Die Waffen werde ich mich darum kümmern auf jeden Fall. Ah, ich habe zu wenig Geld jetzt. Jetzt muss ich ein paar Leute ausrauben oder einen Schatz finden. Das war jetzt dumm. Ich habe nicht gesehen, dass ich wirklich genau bis auf den letzten alles ausgegeben oh, habe. Noch da hinten. Das sollte eine einfache Schatztruhe sein. So, das war jetzt ziemlich dumm von mir gerade. Das wollte ich gar nicht. Da hinten glänzt sie. Ja, ich habe am Anfang in den ersten Städten kriegt man halt Schatzkisten, die fast kein Geld drin haben. Das ist ja auch okay. Und irgendwann. Weiter außen haben die Schatzkisten, also die schwierigeren Orte vor allem, haben dann einfach mal so 500, 600 drin und dann liegen zwei nebeneinander. Also, ich habe schon von Orten 1,5 bis 2.000 gekriegt, weil ich dann halt ein bisschen klettern musste und das fand ich dann halt schon cool, dass nicht einfach nur diese 75 oder 100 drin sind, sondern man kriegt später auch bis bisschen mehr tatsächlich. So. Jetzt muss ich nach Florenz und zwar dahin etwa. Ich habe noch eine Codex-Seite. Ich glaube, die habe ich nicht geholt. Bin mir aber gar nicht sicher im Moment. Aber wir können ja noch Florenz. Dann kann ich das alles kurz zeigen. Noch das Wichtige daran, was ich jetzt alles gemacht habe. So. guck mal, wie schön das aussieht hier. Ja, alle Schatztun sind an. Ah, übrigens, wo ist das? Sekundär. Ja, Schätze sind angeschaltet und es gibt keine Schätze mehr. Ich habe alle gesammelt. Das Gebiet hier unten kann ich nicht machen. Ich habe die Aussichtspunkte nicht gemacht, äh, weil ich es vergessen, weil ich zuerst dachte, also ich habe es nicht vergessen, in dem Sinne, ich habe mir gedacht, yo, können wir zusammen machen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das Schwachsinn, das sind halt nur Aussichtspunkte. Wenn ich da eh schon unterwegs bin, kann ich die auch machen direkt. Dann sieht man die Stadt. Ja, das war nachdem ich Assassin's Creed 1 abgebrochen habe, wegen, der, wegen dieser einen Flagge, die ich nicht finden konnte. Und ich bin ehrlich, ich habe halt auch keinen Bock jetzt da noch ewig zu grinden, noch, noch mal die ganze Stadt, weil das kostet zwei Stunden, die ganze Stadt durchzurennen und wirklich jede einzelne Tür oder jedes einzelne Eckchen nochmal anzugucken, nachzubilden, ob jetzt wirklich da die Flagge war oder irgendwo anders und ich habe sie verkackt. Das lohnt sich halt einfach gar nicht. Ah, leckt mich doch. <lacht> okay, da macht wirklich noch keinen Schaden. Ich muss eine bessere Waffe finden später. Ich mach mal einen Helikopter, bin ich ein bisschen schneller. beste Waffe noch. Und ein geiler Move. Den kann ich auch. Nach irgendwie 20 Hitten oder so steche ich den einfach ab irgendwann. Mal schauen, wann das soweit ist. Ich mash jetzt einfach mal vier in der Gegend rum. Das ist eh Noch nicht, noch nicht. Jetzt dann. Ah, nicht. Okay, der wird gefinished Nein, hau ab. Oft klappt das halt so. Okay, also wir haben jetzt die Codex-Seite noch. Hab ich noch Healpots? Null. Okay, ich muss noch einen Arzt finden. Der ist ja gleich um die Ecke zum Glück. Piss dich. So. Äh, das machen wir nächstes Mal. Da reise ich dann nochmal hin, wahrscheinlich. Also ich muss doch eh noch ein bisschen in Florenz bleiben, wahrscheinlich. Ich habe jetzt diese Folge genug gemacht. Na, ja, das wollte ich nicht. Und jetzt sind 10.000 in der Tour, natürlich. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio... Ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht. Hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen... mehr verzeihen. Aber seid gewarnt. Er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Ja. Yeah. Also ich kann nicht töten und so, aber... Also nicht unauffällig töten natürlich, aber... Genau, meine, mein Aufmerksamkeitsding in Florenz und der Toskana steigt nicht so. Da ist er ja. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich glaube, jetzt komme ich in die Tür auch nicht rein momentan. Ah doch. Boah, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Also ist übrigens, ich kann alle ausrauben, ohne Probleme. Mal schauen, wo ich hin muss. Äh, ich muss da kurz verschwinden. Ich bringe die halt auf dem Dach immer um, weil die es mich sonst direkt sehen. Oh nein. Ah, oh, leck mich doch. Ja, weil du scheiße bist. So, jetzt kommen die gleich. Oh nein, wir haben ihn verloren. Was für ein Wunder. Fickt euch alle. So, ich muss dann gucken, weil die DLC von Assassin's Creed 2 sind nicht erhältlich. Aber ich glaube, Brotherhood und Revelations haben auch noch Zusatzerinnerungen. Also okay. DLCs. Und... Ich hoffe, ich kann die über die Heritage Collection spielen dann. Das wäre schon cool. Weil sonst muss ich es anders holen. Ich, guck. ich muss es angucken heute Abend noch. Leonardo! Leonardo! Ich nicht, Herr, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, Amico. Okay. Ja, jetzt geht's nach Venedig dann. Okay, dann mache ich aber ganz kurz noch... Ähm. Wo muss ich jetzt hin? Nach da draußen. Okay... Ich habe noch zwei Aussichtspunkte hier. Komm, ich mache die noch kurz, damit ich die habe. Einfach, damit ich alles habe hier drin. Und ja, wenn ich nächstes Mal in die nächste Stadt gehe und da was suche, mache ich gleich die Aussichtspunkte mit. Das ist halt doof. Ich wollte es halt eigentlich sagen, ja, ja, wir machen am Schluss wieder eine Runde, wie ich es halt im 1 gemacht habe. Aber ich hab, im 1 habe ich es so unterwegs gemacht. Und Das lohnt sich halt nicht, irgendwie. Es, ist halt, es sieht cool aus, aber naja. Äh, ich habe gerade geguckt noch, es gibt halt wirklich die Season zwar 5 Stück, die halt noch relativ richtig äh, wichtig sind in Brotherhood. Revelations wahrscheinlich dann auch. Ähm, das 3 ist ja das Main-Spiel, das ist ja auch. Das sieht man daran. Soll das Das sieht man daran, dass das Spiel, wenn es lädt, offen ist und alle anderen sind in diesen Collection drin versteckt. Ich kann sie installieren, rausnehmen. Das müsste ich dann probieren, weil wenn das Brotherhood sagt, es ist nicht vorhanden, dann muss ich gucken, dass ich das Brotherhood installieren kann, dass ich die DLCs da drüber schmeißt. Dass ich die dann von der CD runternehme. Speicher sollte ich haben. Und dann kann ich die nachträglich auch runternehmen wieder, wenn ich fertig bin. Für die Missionsaufträge muss ich übrigens für die Erfolge jeweils nur eine Mission machen, was perfekt ist zum so Stil von wir können alles einmal machen, damit wir es gesehen haben. Das ist auch das, was ich eh gedacht habe, wir machen alles einmal so, dass man es halt sieht. Mehr nicht. Wenn sich das natürlich einhergeht mit den Erfolgen, das ist es perfekt. Ansonsten hätte ich es danach selber gemacht. Weil wie gesagt, ich gehe nicht darauf, dass alles Perfection sein muss in Erfolgen. Aber wenn es so Sachen sind, dann. Kann man es schon machen eigentlich? Mache ich es ganz gerne mal so nebenbei. Die Flaggen finden, fahren. Zum Glück gibt Assassin's Creed 1 keine Erfolge. Das ist natürlich würde ich mich echt nerven wegen dieser einen Flagge. So ist es halt einfach. Ja, es wäre jetzt cool gewesen zu haben, aber war halt Pech. Kann ich doch, guck mal. Ich will gerne wissen, was Pazzo heißt, das weiß ich nicht. Ich kann kein Italienisch. Aber wenn Pazzo was heißt, ist dann Pazzi vielleicht die Mehrzahl davon. Weil das ist ja ein Familienname. Boah, böse, wenn der Ausschreier sagt, dass du eine verunreinigte La Lieferung hast, dann... ...gute Nacht. Hier war ich wirklich schon wegen der Flagge... Äh, ...wegen der Feder. Ich zeige mal Flagge, weil ich beim 1 bin. Ne, Feder natürlich. Ich mache das ganz kurz so. Denn... Bevor wir die Stadt verlassen, müssen wir den halt noch machen jetzt. Das ist mir eigentlich wichtig. Ich habe übrigens auf der Map noch, ich habe eine Map gefunden wieder, die ist unten verlinkt für euch. Ähm ich habe darauf auch die Glyphen. Das heißt, wir können die Glyphen nachträglich machen. Weil die Glyphen finde ich interessant, weil es eine Bonus-Story gibt. Die würde ich gerne mit euch zusammen machen. Finde ich auch sinnvoll, wenn es Inhalte hat, die man damit erhält. Ehrlich gesagt. Aber alles andere würde halt keinen Sinn machen für mich so. Ah, oh, ich muss irgendwann noch eine Speicherkarte für PS4 holen, das habe ich voll vergessen. Die wollte ich eigentlich eventuell bitte holen. Ja. Okay, die COD-Teile COD waren teurer, als ich gedacht habe, deswegen ist Schnucke. Okay. <lacht> Aber ich wollte eigentlich Black Ops 4 holen und dann hat er mir gesagt: Ja, Black Ops 4 ist ein Multiplayer-Only und so. Ah, ja, scheiße, stimmt. Ja. Yeah. Also hole ich kein Black Ops hier. Ich bin gespannt, was in diesen Templer Orten äh, ähm, erwartet. Ich weiß nur, in Monteregioni können wir noch. Ah, wir kommen jetzt nach Venedig, das heißt, wir können danach dann nach Monteregioni gehen und diesen. Assassinengrab. Diese Assassinengrabstätte machen. Ja, ich mache die Federn halt einfach, damit ich euch zeigen kann, was es am Ende von, der Federn, von den Federn gibt. Allerdings ist es halt nicht dramatisch. Ich bekomme einen Mantel, der sieht ganz cool aus vielleicht. Und den Mantel muss ich dann halt überall einmal anhaben. Also ich würde sagen, lass ihn jetzt überraschen. 1470 den Palazzo Medici infiltrieren und Lorenzo finden. Wir sind aber 1480 schon. Oh, ich mache einen Story Skip, weil ich den nicht vorher genug gemacht habe. Nicht früh genug. Was ist hier passiert, Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco de' Pazzi ihn. Mit Vergnügen. Okay. Bringen wir das. Das Maul. Oh, das ist gut. Okay, der wird ein bisschen schwieriger schon. Okay, das war's. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Den ersten Stock erreichen. Da sind wahrscheinlich verschlossene Türen, die bringen mir nichts. Außer. Nope. Die Gänge runter sind wahrscheinlich auch nichts Spezielles. Ne. Ich gucke mir das sicherheitshalber. Nicht, dass da irgendwie noch ein Weg wäre. Aber nö, sieht nicht so aus. Okay, wie komme ich da hoch? Das Problem ist eigentlich, da hochzukommen. Oder auch nicht. Okay. Was jetzt? Kann ich mich da vielleicht dranhangeln? Jawohl, genau. Aber das bringt mir nichts. Ich dachte, vielleicht springt er darüber, aber nee. Aha. Ah, klar. Ja, ich mach's komplizierter wie immer. Ich vermute mal, wir müssen einfach einmal im Kreis, weil... Ist ja Assassin's Creed. Nicht schlecht. Hä? Ja, kannst du jetzt bitte... Ah, jetzt. Okay. Es hat auch niemand gehört. Alles gut. Ma okay, egal, wir, wir... fragen nicht nach. Ich muss da eh runter, wenn ich den Hebel bedienen muss. Ich dachte, vielleicht kann ich jemanden von oben töten, aber die haben mich dann gesehen. Ah. Okay, der kann sich nicht an diesem Schrank festhalten. Jede Scheißecke geht, aber diese Schränke haben dann zu wenig Gestaltung. Also ich muss darüber. Wahrscheinlich geht's hier. Nein. Okay, das heißt, die Frage ist eigentlich, wie komme ich da hoch? Ne? Über die Gemälde wahrscheinlich. Also muss ich da wieder hoch. Jawohl, ha. Ich war mir nicht sicher, ob die Oberkante der Gemälde noch reicht, aber ja. Jetzt da einmal rüber. Oh. Da bin ich. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin! Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir, die Kapelle untersuchen. Genau. So sieht's aus. Sie, Capitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Das war jetzt nicht ganz, was ich wollte, aber okay. Ich kann dich auch voll spammen mit meinen Klippen. Da, komm, stirb. Geh kacken. Ah, ich hätte jetzt übrigens genug Geld, um die Medizin zu holen, habe ich aber nicht. Da ist ah, fuck, wieso geht er in Crouch-Mode, sobald ich jemanden... ...nicht visiert habe, aber gesehen habe? Achso, weil jemand mich gesehen hat, so. Da war ein offenes Fenster, ne? Ja, da. Ah ja, man muss hier zuerst einmal rundherum. Achso. Ach, bin ich dir das? Die dürfen einfach nicht flüchten. Und die kommen halt nicht weg. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Soldaten das halt weggenommen haben. Ah, Ich hasse diese Kamera. Zack. So. Ich einfach mal drauf losgerannt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber scheint so zu sein. Ups. Ich hasse Fixed Cameras immer noch. <lacht> ah, ich, okay. Ich bin jetzt einfach mal gesprungen. Ich wusste nicht, ob das stimmt. Worauf wartet Ha. So, an dem muss ich mashen, weil er einen Hammer hat. Jetzt hat das Problem, die Hammers sind halt äh, Heavies. Die kann ich nicht einfach so kontern. Ja, runter will ich jetzt nicht unbedingt. Lorenzo, verdammt! Jemand muss einen Weg hineinfinden. Ihr habt ihn gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter. Okay, die stell mir einen Heavy hin. Auch das reicht nicht, um den zu töten. Fuck. So, jetzt machen wir das so. Da muss halt ein Seitenschritt sein. Ich habe das mal ausprobiert übrigens. Die sind immun gegen Wurfmesser. Kein Wunder, ich weiß, aber. Ich habe mal gedacht, vielleicht ist Assassin's Creed nicht ganz so schlau gewesen am Anfang. Aber ja, leider sind sie es. Wenn einer weg ist, dann ist auch nochmal einfacher. Deswegen habe ich eigentlich die Hoffnung, dass ich die nicht so schnell einmischen und ich mashen kann, aber naja. So jetzt. Weil okay. <lacht> er macht halt ein Auto-Target auf den, der mich das letzte eingegriffen hat. Und hier kann ich das recht gut abusen mit, denen, mit dem Tempo. Ich komme zwar kaum durch die Rüstung am Anfang, aber ich habe so viel Tempo drauf, dass der nichts machen kann. Und ich habe es mal probiert, Sneaky. Bis man hier oben ist, klappt das meistens gar nicht. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, vom Bett aus. Und ich glaube, das schaffe ich, indem ich da hochkomme. Dann darüber gehe. Da war es ein bisschen umständlicher als nötig, aber ja, passt. Dann da einmal rüberspringen und aufs Bett. Ich hoffe, das Bett ist die richtige Antwort. Geh hoch. Jawohl. Aber jetzt, was geht jetzt auf? Im Geheimgang. Der war nicht in diesem Raum. Komme ich von hier auf diesen Kronleuchter und dann durch, oder wie? Ja, nicht so. Eine erzwungene Kameraperspektive. Immer das Schönste, nach wie vor. Alright. Ich glaube, das wär's. Zurück! Senkt euer Schwert. Ich bin's. Jetzt Auditore. Wieder habt ihr mich gerettet. Zuerst kommen sie in meine Kirche, nun in mein ich Heim. Ich werde sie jagen. Sie werden euch nicht mehr belästigen. Seht euch um. Das ist eine meiner Schatzkammern dürft euch davon nehmen, was ihr wollt, als Dank für eure Hilfe. Ich denke, dass mein Heim... Ja, Signore. Habt Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen, aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Äh, sogar die Cuts, also ich den Text finde ich mal Ich überspringen. Was für mich getan habt. Viel Glück. Wow, 1K. Ich kann alles haben, was ich will, ich nehme 1K. Ja, aber die Schatzkunden werden alle 250 drin haben, deswegen sage ich jetzt schon 1.000 haben 57. Und Taui. Oh, da gibt's noch was. Wieso hat der Schätze zu Hause? Oh, 500. Ach, oh, das ist ein bisschen mehr. Ja, dann hat sich doch schon gelohnt. Ah. Hausfriedensbruch heißt die Mission, okay. Ja, die Frage ist, gehen wir jetzt noch zu Leonardo oder nicht. Ich glaube schon, zeitlich passt das ganz gut, wenn wir noch zu Leonardo kommen, bevor wir losgehen. ja ah. Aha. das ist wirklich völlig. Okay, wo müssen wir hin? Da raus. Einmal raus und dann links. Das ist machbar. Ich gehe ganz kurz zum Schmied. Mit 6000 kriege ich eine gute Waffe hoffentlich nochmal. Ja, die sieben machen jetzt da. verpiss dich Musiker. Ja, der Schmied ist da vorne. Hä? Ist der innen? Ja, dann lass ich sein. Ja, dann gebe ich raus. Scheißegal. Ich glaub, das ist auf der anderen Seite vom Haus. Ich habe noch nie eine Giftwaffe benutzt, ne? Erholung und alles sollte wieder gut sein. Könnte ich eigentlich mal machen? Gegner vergiften statt zu töten? Das wäre oh, wär ganz interessant geworden, in den Tempel, einen Tank zu vergiften oder so. Aber dann müsste ich schleichen sein, damit ich den Gift reinjagen kann. Dann greift er nämlich alle an. Das geht nicht so gut. Schade. Ich habe jetzt nachgeguckt, das Kreis war das mit dem Leichtschleichen. X war ja nur das Verstecken. Also, ich nachgeguckt, ich habe es rausgefunden, dass ich es gespielt habe nochmal. Okay, von denen muss ich insgesamt für 3000 Wert Leute anheuern. So, ciao. Das heißt, das werde ich auch noch ein bisschen machen. Die Ospedale der jelon Da musste ich eine Feder holen, da oben. Was mega mühsam war, weil ich glitch using machen musste. <lacht> also, ich kann hier halt nicht hochrennen. Und die war da oben, über dem Torbogen. Aber trotzdem hat mir es nicht angezeigt, dass ich hier ein, ein, eine Glyphe habe. Da war eine Schatztruhe. Die Glyphe muss irgendwo oben sein. Ha. Huh. Ich weiß, der wartet außerhalb der Stadt. Also wenn es jetzt nicht an der anderen Seite des Hauses ist, an der Wand da draußen, dann lasse ich es sein. Nein! Okay. Die vielen random Punkte, wo man runterspringen kann, sind zum wo man runterspringen kann, sind schon cool, aber mühsam. Da war keine Glyphe, also Pech gehabt. Ich suche nicht weiter. Ich weiß, wo sie ist. Ich kann das später nachschauen mit dem Guide für euch, dann mit euch, dann am Ende. Ich will eine Waffe. Was haben wir denn hier? Malchus hat alles plus eins. Das ist gut. Dann habe ich kein Geld mehr. Die müsste ich jetzt haben, ne? Ja, jetzt habe ich den Malchus. Perfekt. ist ja mühsam, dass man... Also sinnvoll eigentlich, dass man die neu gekaufte Waffe direkt in der Hand hält und nicht mal ins Inventar schickt, aber dass die alte Waffe dann halt auch direkt weg ist. Man könnte auswählen, ob man alt oder neue haben will. Das wäre halt meiner Meinung nach gescheiter gewesen. Ja, danke schön. Perfekt. Sauber. Ich weiß, welche Mission das ist. Die wird recht mühsam, recht interessant. Ja, entweder mache ich sie jetzt oder nächste Folge, ist egal, aber ich mache sie jetzt. Die ist nicht ganz so lustig, ehrlich gesagt, finde ich. Aber bis jetzt geht es ja, es geht ja noch nicht mal richtig los. Beziehungsweise wir legen jetzt los. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich. Ich habe hier ein kleines Problem. <lacht> Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? <lacht> Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Äh, Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Pff. Wofür ist das? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel, ich halte das nicht aus. Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. <lacht> Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Foreshadowing von Da Vinci mit diesem Gleiter. Ich finde das voll cool. freue mich da drauf. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte de Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgia's Männer. Warum? Was wollen Sie von uns? Ich denke, Sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich. Alright. Sie versuchen drauf zu klettern. Wirf sie wieder ab. Et, jemand ist oben drauf. Schalten wir um ihn abzuwerfen. So, Ich kann kein Gas geben, glaube ich Das ist ganz von alleine, das Tempo Also ich drücke auf jeden Fall nach vorne, aber ich glaube, es hilft nicht viel Ja, den habe ich verfehlt Aber es hat gereicht, okay Die armen Pferde, scheiße Okay, ich muss gucken, dass ich nicht in Hindernisse laufe. Das wäre, glaube ich, auch eine Mission, das habe ich voll verkackt. Oh nein. Pass auf, dir. Tu halt Kreismaschen. Das wird ein hart. Oh nein, ich weiß, wir sind zu spät. Ah oh nein, es reicht noch. Oh. Die wollen nicht, dass wir wegkommen, ne? Okay, das Rad der Kutsche hat ein bisschen gebrannt, aber das löscht sich zum Glück ziemlich schnell. ah, ah. ah. weg pass auf, dass die Kutsche nicht kicken. ja relax die Typen oben können keine Balance halten so das ist der Vorteil so ach oh, ich hasse das. Ja, wir brennen dem konnte ich nicht mehr ausweichen. Geh weg. Dankeschön. Also der Nächste? Ah, das, die Kutsche ist halt mega unsicher hier. Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Ja, ich mache euch fertig. Helikopter. Boah, der war sauber. Nope. Wenn die schwer angreifen ist es halt recht mühsam. So, jetzt kann ich den Tod meshen. Al fünfter Schlag macht glaube ich einen Lifehack. Also Nummer 6, okay. 5, 6. 3, 4, 5. Ah ne, 5. Nice. Aber kann halt nicht viel machen. Ah, wow. Ich wollte da gerade... Okay, äh, ich wollte da gerade eigentlich äh, rausreiten. Draußen-Mission? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wir kommen nach Venedig jetzt. Also wir treffen jetzt der Leonardo wieder und gehen mit ihm nach Venedig. Meinte ich eigentlich. Ja, ich hoffe, es wird was. Okay, die Ladezeit ist ein bisschen länger als gedacht. Hallo? Spiel? Ah, come on. Ich glaube, raus kommen wir nicht so schnell aus dem Animus, weil draußen gibt es halt nicht so viel Story, die sie jetzt erzählen. Meinte ich. Das war halt auch im ersten, was halt... Hm. Joa. Okay, jetzt. Sehr gut. Was ist das? Ein Assassinengrab. Habe ich hier eine Mission? Ja, habe ich. Wo ist denn die? Ich gehe nur mal kurz gucken. Ich vermute mal neben dem Aussichtspunkt irgendwo. Ah, die wird auf der Map noch nicht angezeigt. Auf der Minimap aber schon. Der ja, Punkt 1 ist eigentlich wieder, dann einen Kunsthändler zu finden, um Schatzkarten anzuzeigen. Ich muss noch gucken, wie die Stadt, die wir überfallen haben, wo ich. Äh, also in der ich, Entschuldigung, Deutsch. Äh, in der ich den Kleinen umgebracht habe. In Bazzi. Da müsste ich eigentlich auch noch hinkommen. Weil da sind sich auch noch Federn versteckt. Sorry, Fallentaste. Ich wollte Kreis drücken. Weil hier ist es im Kreis plündern. Sonst ist es X, das ist ein bisschen komisch. Oh, du Kane, ich wurde beraubt. Wachen! Aber ich wollte halt, dass ich X drücke, um mich ein bisschen vorbeizudrücken. Da in der Mitte habe ich schon den nächsten Turm gesehen, wo wir uns runterschmeißen können. Da hinten wahrscheinlich auch im Hafen. Ah, schon drei Orte gesehen, die wir wahrscheinlich erklimmen müssen. Oh, eine Codex-Seite. Oh, jetzt wird es interessant. Wow. Na egal, wir gehen da rein, machen den Aussichtspunkt. Ich muss ja noch rausfinden, wo der Typ ist, der Leonardo. Ich vermute mal, der ist im Hafen oben. Ah ja, da oben. Ups, ganz oben. Ups. Ja, gut, wir machen ein bisschen die Stadt. <lacht> Ich Ah, ich weiß welche Stadt das ist ja. Die kann sehr mühsam werden. Weil irgendwo da drüben ist ein Assassinengrab in dieser Burg versteckt und ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ich suche das jedes Mal. Ah, ist sie da oben. Oh nein. Ja, da ist sie. Ah, ich nehme trotzdem die Klinge. Oh, das ist die neue Waffe besser. Nein, ist sie nicht. Okay, wir nehmen Klinge. Ja, ich, ich würde sagen, wir beenden die Folge mal hier. Ich mache das ganz kurz mal anders. Ich mache zuerst einen Aussichtspunkt, dann erkläre ich das noch kurz. Oder unterwegs, besser gesagt. Ähm, ich würde gehen nämlich einerseits kurz Geld holen gehen, genau das. In 20 Minuten ist es voll, das ist mitten in der nächsten Folge. Das heißt, ich fahre kurz nach Monte Regioni und hole das. Und Punkt 2 ist, ich würde den Aussichtsturm ganz normal Anfang noch machen, den ich jetzt vergessen habe. Oder besser gesagt, der mir erst jetzt angezeigt wurde. Dann mache ich den noch kurz. Dann sehen wir uns nächste Folge am Anfang in der Stadt irgendwo wieder. Zucker, Ja, aber nicht das Pech gewesen. <lacht> Tut mir leid. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adan, alles Bock mit Zucker. Cheerio!